Hallo ihr Lieben, es hat mich erwischt. Ich wurde nominiert für die ALS Ice Bucket Challenge von Vera. Vera, ich hasse dich. Naja, gut. Worum geht's eigentlich? Noch mal ganz kurz angerissen. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für eine sehr seltene, wenig erforschte und bis jetzt unheilbare Nervenkrankheit, ALS. Amyotrophe Lateralsklerose. Es ist dabei so, dass die Muskeln infolge einer Nervenerkrankung, die nicht reversibel ist, nach und nach degenerieren bis hin zum Muskelschwund, bis hin zur Atemlähmung. Einer, ich würde nicht sagen, der, doch der bekannteste Betroffene ist Stephen Hawking. Und jetzt sitze ich hier und soll mir für einen guten Zweck Eiswasser über den Kopf schütten und ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich es großartig, wie viel Aufmerksamkeit durch diese Challenge für ALS geschaffen wurde. Ich finde es großartig, wie viele Spenden zusammengekommen sind in kürzester Zeit dadurch, dass sehr viele Menschen mitgemacht haben und auch sehr viele Prominente mitgemacht haben. Ich denke nur an Barack Obama. Gut, er hat nur gespendet, aber immerhin, an Sir Patrick Stewart, an Gates McFadden und wie sie alle heißen. Es ist eine einfache Möglichkeit, ein bisschen was zu bewegen. Auf der anderen Seite, denke ich mir, zu einem gewissen Teil kann man es auch als Selectivism sehen. Selectivism im Prinzip den Umstand sehr einfach, im Prinzip vom eigenen Rechner mit ein paar Klicks etwas zu tun, ohne sich weiter zu engagieren und es danach als Thema wieder wegzulegen. Gut, das ist hier nicht ganz so einfach, weil ich hier diesen Eimer habe. Da muss ich schon ein bisschen mehr machen, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es dabei bleiben wird, dass also bei dieser ganzen Aktion die Nachhaltigkeit fehlt. Was mich am meisten stört, ist dieser Gruppenzwang, der ausgeübt wird. Das war mir eigentlich schon immer zu wieder, nachdem ich einmal auf der falschen Seite beim Gruppenzwang war, nämlich bei denen, die mitgemacht haben, und das möchte ich nicht noch einmal machen, es ist so, ich werde nominiert und muss jetzt zeigen, dass ich mitmache oder eben nicht mitmache. Auf jeden Fall werde ich mehr oder weniger erpresst, etwas zu tun, was ich eigentlich ursprünglich gar nicht wollte. Ich formuliere es mal positiv. Die Ice Bucket Challenge zwingt mich, Position zu beziehen. Sie zwingt mich, mich damit auseinanderzusetzen und das ist dann auch wieder was Gutes. Aber, und das hat Erik Flügge sehr schön in seinem Video gezeigt und formuliert, möchte ich mir von anderen aufzwingen lassen, wofür ich mich engagieren soll? Möchte ich das wirklich? Und da bin ich hin und her gerissen. Denn einerseits kann ich es gut verstehen, dass man dafür was Gutes tun will. Und dass es etwas Gutes ist, wenn man hiermit ein kleines bisschen was tun kann, ein kleines bisschen die Welt verbessern kann. Und ich finde es auch so toll, wie mittlerweile der Fokus sich weitet, und wie wir nicht mehr über ALS reden, sondern wie wir über andere Erkrankungen reden, wie über Tourette gesprochen wird, andere Krankheiten, die auch wenig erforscht sind, für die es keine Heilung gibt. Insofern bin ich hin und her gerissen und weiß nicht so ganz, was ich jetzt hier machen soll, aber ich mache einfach irgendwann was. Gut, soweit der Vorrede, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Jetzt ist es an mir. Aber bevor es ich natürlich jetzt das Wasser nehme, möchte ich und darf ich drei weitere Leute nominieren. Und zwar möchte ich nominieren Ninette, Flores und meine herzallerliebste Schwester Hanna. Und jetzt. Jetzt gehe ich den Flur machen. Ich der jetzt bitter nötig. Okay, ganz so einfach war ich es natürlich doch nicht. Ich werde mich in der Form nicht drücken. Gut, eiskaltes Wasser empfinde ich für mich persönlich nicht als Herausforderung. Ich finde es auch nicht, dass es noch, wo mittlerweile so viele mitgemacht haben, noch irgendetwas bewirkt. Und ich denke, um darauf zurückzukommen, dass ich die Akkanzraktionen, in der Sorge sehe, wenig nachhaltig zu sein, möchte ich da ein wenig gegensteuern. Ich werde mich der Challenge stellen, Es ist für mich eine Challenge, definitiv, es ist eine Herausforderung, unter Leute zu gehen. Ich werde in den kommenden Tagen mal wieder ein Blechbienenstich backen und werde dann am Freitag, den 29.8. mit meinem Rad nach Köln fahren zur Critical Mars. Die beginnt, auf dem Rudolfplatz um 17.30 Uhr. Ich werde vorher eintreffen, so gegen 17 Uhr, und werde dieses Blechbienenstich für einen guten Zweck verteilen und spenden. Und was dann zusammenkommt, die Summe werde ich aufrunden. Und damit es da noch nicht aufhört, fahre ich dann am Freitag danach, also am 5.9., wenn ich schon mal in Wuppertal wohne, fahre ich dann zur Critical Mars Wuppertal. Die ist eben am Freitag danach, am ersten Freitag im Monat, um 19 Uhr beginnt die an der Klose, also vom Cinemax. Auch da werde ich eine halbe Stunde vorher da sein, werde wieder einen Stich am Start haben, werde das wieder gegen Spende verteilen und auch da wieder aufstocken. Und so werde ich das weitermachen, oder fast jedenfalls. Ich werde von dort an dieses Jahr an jeder Critical Mass Wuppertal teilnehmen, jedes Mal was Selbstgebackenes mitbringen und gegen Spende verteilen. Und was dann am Ende zusammenkommt, das werde ich dann spenden. Zur einen Hälfte an die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, zur Erforschung von Erkrankungen wie eben ALS. Und zur anderen Hälfte an die Deutsche Aidshilfe.